Ja, das ist unser, unser, unser täglicher Krisenstab, den wir seit zwei Wochen abhalten. Zwei Kollegen waren eben noch über die Krake hier von, von Homeoffice eingewählt gewesen. Alle Systeme sind bereit und meistern auch in diesen schwierigen Zeiten auch das tägliche Geschäft. Zugriff auf die Unternehmensdaten und die Steuerung der Netze gewährleistet, kann losgehen. Vielen, vielen, vielen Dank, vielen Dank, Dank an, alle, an alle, die in diesen, diesen Tagen mit uns im Einsatz sind. Das Kundencenter ist für Sie immer erreichbar. Per Post, per Mail oder per Telefon. Ja, wie Sie sehen, sind wir für Sie da. Deshalb möchte ich Sie bitten, bleibt für uns daheim. Ihre Stadtwerker Staatsfurt.